Guten Morgen. Ja, das erreichte mich heute Morgen und ich habe schon die notwendigen Schritte eingeleitet. Rechtsanwalt Steinhöffel ist dabei. Ja, schön. Der hat allerdings in letzter Zeit sehr viel zu tun. Klar, logisch, warum wohl? Ne? Und zwar, eine Mail und die entsprechenden Nachrichten hier direkt auf YouTube. Dein, also ich, bin damit gemeint, dein Kanal ist nicht mehr zur Monetarisierung berechtigt. Wir haben deine Bewerbung geprüft. Was für eine Bewerbung? Und haben festgestellt, dass dein Kanal nicht allen Monetarisierungsrichtlinien von YouTube entspricht. Nächste Schritte, Feedback ansehen. Und jetzt kommt das Feedback. Unsere Prüfer, aha, diese. Unsere Prüfer haben festgestellt, dass dein Kanal folgendes enthält. Schädliche Inhalte. Inhalte zu kontroversen Themen oder schädlichen Auswirkungen auf die Zuschauer. Das kann man dann auf weiteren Informationen verfolgen und so weiter, Richtlinien und so weiter. Was soll ich machen? Die nächsten Schritte also. Zweitens Kanal bearbeiten und nochmal für die Monetarisierung bewerben. Nimm die notwendigen Änderungen an deinem Kanal vor und richte dich dabei nach unserem Feedback. Du kannst beispielsweise Videos bearbeiten oder löschen und Videodetails aktualisieren. Du kannst dich ab dem 12. November 2020 noch einmal bewerben. Voraussetzung ist, dass du dabei die Mindestanforderungen, naja, äh, mindestens 1000 Abonnenten und 4000 Zu, äh, Zugriffsstunden, ja, die habe ich ja wohl erfüllt. Ne? Deswegen auch die schönen grünen Häkchen. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt guckst du doch mal. Denn ich reiche ja, ich mache das mit der Monetarisierung schon deswegen, weil ich dann ernsthafte Hinweise erhalte, was denn auf dem Kanal so schlimm ist. Und jetzt guckt mal, hier Einschränkungen, keine, alles monetarisiert, also noch. Keine Einschränkungen, nichts, nichts, nichts, egal was ich sagte, das wurde dann im Nachhinein immer durch Prüfer freigegeben und so weiter und so fort. Lediglich, als ich die Frage stellte, wo sind die Kranken, die gesetzlichen Krankenkassen, zeigen es ja gar nicht und das war wahrscheinlich dann wirklich der Hammer unter den Hämmern, das wurde dann in jüngster Zeit gelöscht und so geht das die ganze Zeit weiter ich könnte das jetzt noch äh, immer weiter fortführen es gab einige Einschränkungen gucken wir nochmal vielleicht finden wir noch unter den letzten 50 Videos was davon und das geht immer keine keine Einschränkungen nichts, nichts, nichts alles in Ordnung alles in Ordnung alles in Ordnung und die wurden manchmal drei Tage, vier Tage lang geprüft geprüft naja, wenn man das überhaupt so sagen kann es wurden ja auch welche gemeldet dieses hatte ich gar nicht erst ähm, gelistet. Ähm und so geht das immer weiter. Ja, was soll ich jetzt machen? Ne? Also wenn ich schon extra die Prüfungen so ähm, durchführen ließ von YouTube und und und. Und so geht das die ganze Zeit. Was ist das? Also, na ganz einfach, das ist ein weiterer Schritt der Zensur. Vielleicht denken die, dass ich von den Quietschern leben muss. Ja. Klar, äh, ein paar, ich will nicht sagen Quietscher, also ein paar Tausende sind da in Laufe, im Laufe der Zeit schon zusammengekommen, das gebe ich ja gerne zu. Und ich hatte ja auch schon äh, per Wette gesagt, ich spende diese Einnahmen von 2020 komplett einer guten Sache, wenn, meine, wenn ich meine Wette verliere. Und die Wette hieß ja damals, dass wir wenigstens 40.000, 60.000 Tote haben äh, an Corona. An, ne? nicht mit, an und ja, hat sich auch nicht bewahrheitet Also, hm, ja, was soll ich jetzt tun? <lacht> Gut, ähm, jetzt kommt in der Videobeschreibung ist diesmal äh, nur das, was wir tun. Und hier kommt jetzt das Video, wie immer, zum Kommentieren. Und jetzt, ja, vielleicht habt ihr einen Tipp, was ich da tun kann. Um Spenden bettle ich nicht. Sowas mache ich nicht. Grundsätzlich nicht. Ich habe noch nie gebettelt. Ich werde es auch nicht tun. Also, einen schönen Tag für euch. Es soll uns zu denken geben. Bis denn. Tschüss.